Hallo, herzlich willkommen, Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten. Gemeinsam mit dem Josef Buchner von der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich bin ich verantwortlich für die Planung und Umsetzung der Konferenz Inverted Classroom und Beyond am 20. und 21. Februar an der Fachhochschule St. Pölten. Anmelden jetzt. Und ich habe hier eine unserer Referentinnen bei uns, die Frau Achan, und ich bitte Sie, sich vorzustellen. Schönen guten Tag, ich freue mich sehr, dass ich an der Konferenz teilnehmen darf. Mein Name ist Dagmar Achern. Ich bin ähm, hauptberufliche Fachhochschullektorin und Koordinatorin für Fremdsprachen an der FH Campus 2. Gut, das größte Potenzial von Inverted Classroom-Modell, das ist für Sie? Ähm. Ich sehe das Potenzial schon darin, dass man äh, die Studierenden ein bisschen in die Eigenverantwortung entlassen kann mit, den, mhm. äh, mit Hilfe von den Inverted ja, ja, Einem Kollegen, einer Kollegin, die sagt, ich mag sowas auch anfangen, dem würden Sie empfehlen, was? Ähm, learning by doing, einfach drauf los, <lacht> einfach drauf los äh, arbeiten, aber auf alle Fälle äh, viel Aufwand und auch einige Rückschläge äh, in Kauf nehmen können. Ja. Äh, eine Rückmeldung, eine positive Rückmeldung, die Sie von Lernenden des Öfteren zum ICM hören, ist? Ich habe, äh, Sie konnten lernen, wann und wo Sie, Sie wollten eigentlich und konnten sich das gut einteilen. Vor allem für unsere berufsbegleitenden Studierenden ist das, glaube ich, ein Vorteil. Mhm. Am stärksten merken Sie selber im Lehren Veränderungen durch das ICM. Woran? Ähm, da ich meine Studierenden immer begleite, ist es eigentlich, äh, bin ich sehr viel in Kontakt mit den Studierenden, äh, was für die Studierenden, glaube ich, gut, aber teilweise auch stressig ist, aber auch für mich doch einen Aufwand bedeutet. Mhm. Ähm, Ihr persönliches ICM-Motto ist daher? Ähm, wenn man nicht selbst enthusiastisch ist, funktioniert es nicht. Sehr fein. Bei der Konferenz freuen Sie sich auf... Da freue ich mich darauf, einerseits meine, mein Konzept vorstellen zu dürfen und andererseits viele andere neue Ideen kennenlernen zu dürfen und auch Diskussionen mit anderen Lektorinnen und Lektoren, also mit anderen Lektorinnen und Lektoren in Diskussion zu treten. Ja, apropos Ihr Konzept, was genau werden Sie denn bei der Konferenz einbringen? Ich möchte gerne ein Blended learning konzept vorstellen. Das ist das Konzept einer Sprachlehrveranstaltung, Technisches Englisch. Die habe ich vor drei Jahren von einer hauptsächlich präsenzorientierten Lehrveranstaltung umgestellt äh, in ein blended learning Konzept mit online mit vier Präsenzphasen und vier Online Phasen und ich möchte dieses Konzept näher vorstellen und ich möchte auch da ich das Konzept ja beforsche ähm, die Evaluierungsergebnisse der Studierenden also was hat ihnen besonders gut gefallen was hat ihnen nicht so gut gefallen vorstellen mhm. und auch den Lernerfolg den ich gemessen habe auch das möchte ich vorbringen mhm. Ja, der Lernerfolg klingt doch spannend. Was sind was da Ergebnisse? Die Ergebnisse, die ich bis jetzt habe, also ich habe verschiedene Bereiche, im Sprachbereich geht es ja ganz gut getestet, ähm, die, die behandeln praktisch schriftliche Sprachkompetenz. Ich habe die Studierenden des Präsenzkurses und des Online-Kurses. <lacht> zu Beginn der Lehrveranstaltung und zu Ende der Lehrveranstaltung getestet, indem sie eben eine Summary schreiben mussten. Und die Ergebnisse sind, dass die Studierenden der, ähm, der Blended Learning Lehrveranstaltung in beinahe allen Bereichen zum Teil deutlich besser abgeschnitten haben, mhm. wo sie vor allem herauszunehmen, ist der Vokabelteil. Ähm, das, glaube ich, ist, passiert eben durch diese Online-Phasen, mhm. weil wir durch via Social Media viel kommuniziert haben. Mhm. Aber was, äh, wo sie nicht so gut abgeschnitten haben, war Uh, Rechtschreibung, der Bereich Rechtschreibung, und auch das könnte man vielleicht ein bisschen auf diesen, auf diesen, auf diese Social Media, uh, Facebook, Blog, Umgebung, wo das eben nicht so wichtig ist, zurückführen. Mhm. Das heißt, die haben, war das Englisch oder, oder was für Sprache? war Ja, genau. Englisch. Das heißt, die haben sich dort äh, intensiver als sonst miteinander ausgetauscht, oder? Durch genau das Konzept miteinander. Ja. und auch mit, mit mir vor allem. Ja, ja, interessant. Interessant. Also das heißt eigentlich so, die Anwendung der Sprache ist noch stärker in den Vordergrund äh, gerückt. Äh, wie hat sich das auf die, auf die Gestaltung der Präsenzphase ausgewirkt, Ihr Konzept? Was haben Sie dort anders gemacht als, als, als, als sonst? Ich habe natürlich versucht, weil das auch natürlich etwas ist, was die Studierenden sehr schätzen, die Kommunikation in den Vordergrund zu stellen. Ich habe gewisse Themenbereiche ausgesucht, die ich eben nicht, also die, die Studierenden sich nicht in den Online-Phasen selbst aneignen mussten, sondern die ich eben mit den Studierenden bearbeitet habe. Aber wir haben sehr viel versucht, sehr viel zu sprechen und sehr viel eben das in den Online-Phasen gelernt ja. zu wiederholen. Ja. Das, das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil sonst kommt natürlich der Kritikpunkt, wir schreiben nur, auch wenn Sie viel Sprache produzieren. Natürlich ist es hauptsächlich schriftlich. Ja, ja, ja, ja, ja. ja ähm, klingt, klingt wirklich spannend, ähm, Ihr Konzept. Und wir freuen uns, dass Sie das einbringen bei, bei, der, bei der Konferenz. Und ja, bis dahin alles Gute und vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Dankeschön.